Eine Million Follower. Eine Million. Eine Eins mit sechs Nullen. Ich bin überwältigt. Und heute ist es endlich soweit. Der Tag der Tage. Das ist mein persönliches Highlight des Jahres. Heute ist ein Ziel, was sage ich, ein Ziel, ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Vor fünf Jahren habe ich angefangen zu träumen. Und das, was ich mir damals ausgemalt habe, ist heute in Erfüllung gegangen. Das, worauf mein Team und ich unerschütterlich hingearbeitet haben. Heute haben wir die magische Grenze von einer Million Follower auf Social Media geknackt. Und ich sage bewusst wir, denn du bist ein ganz wichtiger Teil davon. Zunächst mal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wie hat alles angefangen? Vor vier Jahren haben mein Team und ich uns verpflichtet, im August. 2021 eine Million Follower zu erreichen und ich wollte etwas ganz Besonderes feiern. Damals fehlten uns noch genau 936.000 zu der 1 Million. Wir hatten also 64.000 Follower. 936.000 fehlten. Das ist unfassbar viel. Aber ich wusste, wenn ich mich verpflichte, dann werden wir das auch schaffen. Ich habe sogar extra mein Nummernschild an das Ziel angepasst, um mich jeden Tag daran zu erinnern. Und hier ist der Beweis. Die Zahl 936, also die Buchstaben BS, errätst du für was das steht, 936 steht für die genau fehlenden 936.000 Follower. Und das war vor ziemlich genau vier Jahren. Und ich möchte mich ausdrücklich bei meinem Team von Mitarbeitern bedanken, dass in den letzten vier Jahren täglich ihr Bestes gegeben haben, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, um euch so viel Content wie möglich zu geben. Einen Riesendank vor allem an Tim, Tim Linnenberger, dem Leiter des Social Media Teams und an sein gesamtes Team. Da steht da Tim. Riesen, Riesenleistung. Ich bin sehr stolz auf dich und auf jeden, der Teil von diesem Erfolg war oder noch ist. Und natürlich bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch. An alle, die mich schon von Anfang an oder vielleicht auch erst seit kurzem verfolgen oder folgen. Danke, danke, danke. Eine Million Follower auf Social Media bedeutet für mich mehr als nur eine Zahl. Es ist eine Wertschätzung für mein Lebenswerk. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, eine Million Menschen Content zu geben. Sie hin und wieder auch zu begeistern mit dem, was ich liebe. Mein Lebenswerk ist es, dir zu helfen. Dir zu helfen, wirklich frei zu sein. Und wirklich frei bist du, so wie es hier auf meinem Armband steht, wenn du deine Träume lebst. Darüber bin ich tief, tief dankbar. Und deshalb möchte ich dir etwas zurückgeben. Ich schenke dir insgesamt... 25 Tickets für mein größtes Online-Live-Seminar nächstes Jahr mit über 15.000 Teilnehmern. Das heißt Aufbruch. Und du lernst das Mindset der Gewinner. Und zwar zwei ganzen vollen Tagen am 2. und 3. April 2022. Markier doch eine oder mehrere Personen, mit denen du dieses Seminar besuchen willst und leite dieses Video mindestens drei andere Personen weiter. Ich sage dir gleich, warum. Und wenn du das Video auf Instagram siehst, speichere es als Favorit. Noch einmal einen riesengroßen Dank an dich. Ich bin froh, dass du Teil meines Lebens bist. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Welches Ziel setzt du dir? Ist es ein Ziel, von dem du weißt, dass du es erreichst, von dem du möglicherweise denkst, ich könnte es erreichen, das ist ein Ziel, das du eigentlich gar nicht erreichen kannst, wie 936.000 Follower? Vielleicht machst du dein Ziel sogar sichtbar, so wie ich mit einem Nummernschild. Dann hast du dich verpflichtet. Ich habe jedem erzählt, was dieses Nummernschild bedeutet, jedem. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte es nicht erreicht, aber weißt du was? Wenn du dir ein wichtiges Ziel setzt, wenn du dich verpflichtest und ein Ziel sichtbar machst, dann wirst du es auch erreichen, immer. Und ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, mache aus deinem Leben ein Meisterwerk und werde der Beste, der du sein kannst. Dein Bodo.